Hier ein kleiner Überblick, was Sie bei dpa-agenda sehen. Wenn Sie sich anmelden, wird Ihnen immer so ein kleiner Tipp eingeblendet. Das wechselt ab. Den können Sie hier mit einem Klick wieder ausblenden. Auf der linken Seite sehen Sie Filter. Das können Filter sein, die Sie selbst angelegt haben oder welche, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Sie auf diese drei Striche hier gehen, man nennt das auch Burger, lässt sich dieser Bereich ausblenden. Das ist besonders praktisch, wenn Sie Agenda auf dem Smartphone sich anschauen, wo einfach nicht so viel Platz ist. Hier oben finden Sie den Suchschlitz für Suchabfragen. Voreingestellt ist hier immer die Ansicht mit den Top Terminen. Das sind aus unserer Sicht die wichtigsten Termine des Tages global und in Deutschland. Und hier wäre meine Empfehlung auch einfach mal nach dem Aufstehen direkt auf Agenda, auf dem Smartphone schauen und Sie bekommen einen Blick in die Zukunft, was heute an diesem Tag in den Medien Thema sein wird. Hier auf der rechten Seite können Sie die Ansicht wechseln. Also jetzt ist zum Beispiel ein bestimmter Tag eingestellt. Es gibt auch die Option der Liste. Das ist so, wie Sie es auch von Suchmaschinen kennen, einfach alle Treffer in einer Liste sortiert. Es gibt darüber hinaus eine Ansicht, die heißt Vorschau. Die zeigt Ihnen so fünf Tage auf einmal an. Sie können hier oben jeweils auch immer andere Zeiträume einstellen oder so navigieren. Und schließlich gibt es auch noch eine Ansicht, die heißt Monat. Für den weiten Blick in die Zukunft sehr schön übersichtlich. Können Sie sehen, auch wie sich Termine zu Ihrer Anfrage genau verteilen.